Äh, Leute, ich wollte euch kurz mal mitteilen, bei den letzten Livestream bzw. Video, was ich gemacht habe, da dachte ich, ich würde dabei Livestream offline. Deswegen habe ich da im Ende ausgerastet. Nehmt mir das nicht übel, ich habe nicht über euch ausgerastet, sondern über den Livestream, weil ich dachte, ich wäre offline. Falls ihr dachtet, ich meinte euch, dann entschuldige ich mich schon mal im Voraus. Ja ähm, das war's denn bis bis in einem neuen Video.